Mhm. So, Hallo Roland, ähm, ich störe dich mal beim Arbeiten. Ähm, kannst du mir kurz erzählen, was du hier machst? Ja, hallo, ich bin Ronald aus Berlin. Ich bin hier beim Drupal 8 Codesprint bei Compress in Hamburg. Und ich versuche gerade, die Drupal Befehlszeile mit Drupal 8 zum Laufen zu kriegen. Ja, und nebenbei bin ich noch im Forum und im IRC und helfe Leuten, die so ein paar Fragen haben, ähm, mit Drupal 8 klarzukommen. Mhm. Und wie läuft das? Also funktioniert das gut mit Drupal 8, oder? Es funktioniert. Ich habe das gerade ganz gut hingekriegt. Es gibt noch so ein mhm. paar offene Baustellen, aber das gibt es ja bei Drupal 8 noch an verschiedenen Stellen. Aber ich bin gut der Dinge, dass das bald richtig rund läuft. Mhm. Und was machst du, wenn du feststellst, dass irgendwas nicht funktioniert? Also meldest du das irgendwo oder endest du da was? Oder? Ja, es gibt für jedes Projekt natürlich eine Issue Queue, wo man das reinschreiben kann, wo man es vielleicht auch nachlesen kann. Andere Leute haben es vielleicht schon gelöst. Im IEC tauschen sich Leute darüber aus und meistens gibt es auch schon eine Lösung, die man dann schon mal ausprobieren kann. Ja. Und was bewegt dich dazu zu kommen heute? Ähm, ich arbeite seit vier Jahren mit Drupal und lebe davon und nutze Software, die andere Leute geschrieben haben und äh, will natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, dass wieder andere Leute damit arbeiten können und die, die Software ein kleines Stück besser machen. Deswegen bin ich heute hier. Okay. Und du bist berufstätig also mit Drupal unterwegs und nutzt genau. ausschließlich Drupal? Genau. Ich bin freiberuflich und arbeite seit vier, fünf Jahren ausschließlich mit Drupal. Mhm. und verdiene damit mein Geld. Ja. Als Entwickler oder als Zeitbilder oder ein bisschen von allen? Ein bisschen von allen, meistens als Zeitbilder oder als Architekt für Drupal-Projekte berate ich, coache und trainiere ich Leute, die mit Drupal-Webseiten bauen. Ja, okay. Sehr schön. Ja, danke für das kurze Interview und viel Spaß und frohes Schaffen.